Es so fast auch Graum an alle subjektiven Kategorien objektivistisch, positivistisch, definitorisch auf. Erfahrung, Sinn, Wert, Zweck, Bedeutung etc. sind genuin sozial, konstituiert und nur in Bezug auf Allgemeinheit relevant. Alle Allgemeinheit ist letztlich in einer Gesellschaftlichkeit begründet. Das Unhintergehbare einer Grundstruktur erfordert das Absehen von jeder besonderen Inhaltlichkeit und bleibt eine reine Formalie. Bei Jürgen Hilbers liest sich das so. Mit der Form allgemeiner Geltung von Intentionalität ist nicht etwa behauptet, dass menschliche Individuen zwingend diese und jene konkrete Intention teilen würden oder auch nur teilen müssten. Wohl aber ist mit dem Anspruch strenger Allgemeinheit behauptet, dass menschliche Individuen Intentionen haben unabhängig davon, welcher Art diese Intentionen im Einzelfall auch sein mögen. Das Typische ist schon das Objektive. Das systemisch auf Gesetz und Ordnung Ausgehende ist nicht intendiert, im Sinne von subjektiv gewollt, sondern die Intention hat eine verstehbare Objektive zu sein. Alles andere wäre Ideologie und die gibt es ja nur im bürgerlichen Lager. Das Individuum als etwas Einmaliges, Unverwechselbares, Besonderes findet nicht statt, kommt nicht vor, weil es stört, entgegen allen Beteuerungen. Für Graumann bezeichnet Intentionalität einen Grundzug menschlichen Bewusstseins und Handelns überhaupt. Nämlich ein gerichtet sein auf etwas. Graumann betont, dass die intentionale Verklammerung von Person und Umwelt dabei nicht aus den Augen verloren werden darf. Er versteht das intentionale Subjekt als prinzipiell tendenziell situiert, prinzipiell situiert, wie er dazu sagt. Das heißt, es ist immer irgendwo drin und nicht abstrakt isoliert. Wegen dieser durchgehenden, intentionalen Struktur entfällt bei Graumann in phänomenologischer Sicht auch die Entgegensetzung von Erkennen und Handeln, weil man eben prinzipiell immer irgendwo drin steckt und eine andere Betrachtung als die des Drinnenseins gar nicht in Frage kommt. Das aber stellt einen krassen Widerspruch zu Marx dar, der ja bekanntermaßen der Meinung war, dass man die Welt verändern muss, weil sich die Probleme nicht durch eine bloße Veränderung im Denken lösen lassen. Was die kritische Psychologie Holzkamps und die Phänomenologie Graumanns ebenfalls gemeinsam haben, ist die Auffassung des Alltags als einer selbstverständlich geltenden und vorgegebenen Welt, in der man es vielmehr mit natürlichen Bedeutungen zu tun hat, die genauso als Objektive verstanden werden müssen. Die Lebenswelt der Menschen ist auch für Husserl der Rechtsgrund aller Wissenschaft. Die sozialwissenschaftlichen Konstruktionen sind gegenüber den lebensweltlich geltenden Normen und Regeln des Alltags sekundär. Dem intentionalen Verhalten äh, kommt bei Graumann deshalb eine objektivierende Funktion zu, weil man sich darauf verlassen kann, es auch in wechselnden Aktivitäten und Sichtweisen immer mit ein und derselben Sache als einer identisch bleibenden zu tun hat und man auch immer wieder auf dieselbe zurückkommen kann. Man kann mit anderen darüber reden, sich verständigen und auseinandersetzen, weil alle es mit derselben Sache zu tun haben. Graumann glaubt nicht nur durch den Hust der Erscheinungen hindurch, eine einzige Identität intentional in ihrem Sinn bewahren zu können. Für ihn sind in dieser objektivierenden Funktion des intentionalen Verhaltens sogar alle Objektivationsleistungen der philosophischen Reflexion und vor allem wissenschaftlicher Forschung fundiert. Graumanns Materialismus zeigt sich daran, dass, in seiner Beschreibung des Subjekts, dass er in seiner Beschreibung des Subjekts von seiner Leiblichkeit ausgeht. Der Sinn von Dingen, Ereignissen, Zuständen etc. stellt sich der körperlichen Verfassung entsprechend immer jeweils anders dar. Diese leibliche Erfahrung ist zwar eine Vorprädikative, wie er es nennt, aber sie bewahrt dennoch davor, dass geistige Subjekte ihre kognitive kognitive oder reflexive Kompetenz verabsoltieren. Den Staub bist du und zum Staub musst du zurück. Die phänomenologische Beobachtung ist auf den Sinn gerichtet. Dass es diese Identität im Sinn, wie Graumann es nennt, nicht ohne Abschattungen der jeweiligen Perspektive der Person entsprechend gibt, die diesen Sinn intendiert, tut der Objektivität keinen Abbruch. Das objektiv-identische Objekt äh, wird zwar vom gleichen Subjekt zugegebenermaßen nicht immer im gleichen Sinn behandelt bzw. interpretiert, was aber für Graumann keinen Widerspruch darstellt. Graumann legt wert auf die Feststellung, dass das Problem des Verhältnisses von Anschauung und Sprache bis zum heutigen Tag an Gewicht gewonnen hat und nicht ausdiskutiert ist dem kann ich nur beipflichten. Wenn man nun aber in Betracht zieht, dass Graumann in der Anschauung den letzten Rechtsgrund aller Erkenntnis sieht, dann hört sich das für mich ziemlich ausdiskutiert an. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das falsch ist. Dieser Spruch gehört vielmehr auf die Liste impliziter Annahmen, die sich nicht halten lassen, denn der Anschauungsbegriff ist alles andere als klar und muss eher als Versuch gewertet werden, dem phänomenologischen etwas mehr Substanz zu verleihen und ein Nichtgegebenes plötzlich in eine Gegebenheit zu verwandeln. Durch den Begriff der Anschauung wird ja gerade das verdeckt, was man ans Licht bringen will, weil es sich bei den der Anschauung von Graumann zugeschriebenen sogenannten Noemata als einem wissbaren in Form einer unmittelbaren Erfahrung um keine Erkenntnis handelt, sondern, wenn man so will, um Intentionata, die auf einen Zweck abzielen, bewusst oder unbewusst. Als Silent Assumptions kann auch der Existenzbegriff Graumanns gelten, wenn er davon spricht, dass Subjekte für die phänomenologische Analyse real da sind und angetroffen werden. Und äh, das auch noch von allen anderen in der Sprachgemeinschaft dann ist da von keinem Etwas als einem phänomenologischen Urgrund mehr die Rede, sondern nur noch von Objektivitäten. Hier ja, also zum Schluss noch etwas zur Kritik im Allgemeinen. Dabei handelt es sich um Gedanken, die in den Aufsätzen des kritischen Forums verschiedentlich zur Sprache kamen. Sie wirken im Nachgang meiner Untersuchung noch etwas eindringlicher, wie ich meine. Die Auffassung darüber, was mit dem Wort Kritik gemeint ist, geht wie nicht anders zu erwarten, erwarten weit auseinander. Es sind ja immer viele Stufen der Differenzierung möglich. Kritik heißt es, lässt sich als Motor, Motor, Motor der Erkenntnis als Garant produktiver Unruhe zur Überwindung festgefahrener Standpunkte und Gewinnung neuer weiterführender Einsichten verstehen oder überhaupt als Merkmal geistiger Selbstständigkeit. Kritik kann als zentrales Bewegungsmoment von Wissenschaft verstanden werden, kann gleichbedeutend mit Intelligenz sein. Es lässt sich auch als ein menschliches Bedürfnis nach es lässt sich auch ein menschliches Bedürfnis nach Kritik behaupten. Geht man von krinein dem griechischen Ursprung des Wortes aus, dann ist damit so wie eine Beurteilung gemeint, ein begreifen und ein werden. Darin liegt auch die Nähe zum Begriff des Denkens. Die Abwesenheit von kritischem Denken bedeutet dann zugleich die Unfähigkeit zu denken. Wenn man berücksichtigt, dass das Naschen vom Baum der Erkenntnis immer schon damit verbunden war, ist sich mit den herrschenden Autoritäten zu verderben, und eine Vertreibung aus dem Paradies zu riskieren, so ist auch verständlich, dass sich das kritische Denken stets um permanent gegenläufigen Tendenzen, das heißt Machtpositionen, gegenüber sieht, die in der Kritik eine Bedrohung sehen und massiv dagegen vorgehen. Das führte in intellektuellen Kreisen immer wieder dazu, dass sich eine Angst vor der Erkenntnis breit machte, das heißt eine Furcht vor daraus resultierenden Konsequenzen. Und ehe man sich's versieht, schreibt Morus Marcard, verkommt ehemalige Klugheit zu einem gewitzten Zurechtkommen im Rahmen eines geschmeidigen Opportunismus. Der sich, gegen jene Rundungen, der sich jene Rundungen zuzulegen weiß, mit denen ein Anecken nicht mehr möglich ist. Das berühmte Wort von Sartre äh, lautet, in den Augen der Herrschenden sind Intellektuelle ohnehin nur Leute, die sich um Dinge kümmern, die sie nichts angehen. Und deshalb müssen sich die Intellektuellen, also die Leute, die denken können und kritisch sind, gegen die permanente Gefahr der Vereinnahmung durch die herrschenden Kräfte zur Wehr setzen. Die müssen versuchen, sie müssen versuchen Verhältnisse zu schaffen, in denen es, wie Einstein einmal gesagt hat, nicht äh, zu viele abgerichtete Hunde gibt sodass die Mehrheit in einer Gesellschaft aus Leuten besteht, deren Urteilskraft schon in der schulischen Ausbildung erzogen wurde. Bei Marx war Kritik zuerst eine Kritik der Religion und sie endete für ihn mit der Feststellung, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist. Bei Marx findet sie auch die Forderung nach einer rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden rücksichtslos in dem Sinn, dass die Kritik sich, Kritik sich nicht vor Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikt mit den vorhandenen Mächten. Marx geht gar so weit, den Gegenstand der Kritik als Feind zu betrachten, der nicht widerlegt, sondern vernichtet werden muss. Der Führungsanspruch, den Marxisten in der Regel für sich geltend machen, basiert der Führungsanspruch, den Marxisten in der Regel für sich geltend machen, basiert auf kritischem Wissen und dem damit verbundenen Recht die Wahrheit auf ihre Machteffekte und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin zu befragen, wie es bei Foucault heißt, der in diesem Zusammenhang von Ute Osterkamp zitiert wird. Zu einer wirksamen Kritik gehört aber auch die Selbstreflexion, so dass es unmarxistisch ist, zu glauben, man wäre erhaben über die Gefahr der Befangenheit im eigenen Denken. Marxisten dürfen also nicht die Möglichkeit aus dem Auge verlieren, immer noch versteckt dem herrschenden Denken, und das ist in diesem Fall der Objektivismus, aufzusitzen, weil im Grunde niemand innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft gegen die bürgerliche Ideologie und Tendenzen des kleinen Beigebens und sich korrumpieren lassens gefeit ist. Der Marxismus existiert auch nicht im Singular, sondern nur in den unterschiedlichen methodischen Zugängen und Perspektiven verschiedener Theoretiker und sozialer Bewegungen. Gesellschaftstheoretische Konzeptionen sind strittig und marxistische Konzeptionen alimal, heißt es. Marxisten fürchten sich nicht vor Umstrittenheit und müssen streitbar bleiben. Und diese Pluralität der Sichtweisen ist innerhalb marxistischer Denkhorizonte, also innerhalb marxistischer innerhalb marxistischer Denkhorizonte produktiv auszuschöpfen. So Morus Für Holzkamp ist das Kennzeichen des fortschrittlichen Intellektuellen, dass er kritisch ist oder es zumindest sein sollte. Den Kritikstandpunkt der, kritischen Psychologie, der Kritikstandpunkt der kritischen Psychologie insistiert auf Unterscheidbarkeit von Aufklärung und Herrschaftswissen. Kritik ist für Holzkamp Kritik an der Macht und bedeutet die Denunziation und Dekonstruktion hegemonialer Herrschaft, wobei niemals der Bezug auf die Gesellschaft sozusagen die soziale Komponente als fundamentale Relation verloren gehen darf. Holzkamp hält die Preisgabe kritischer Überzeugungen für ein zentrales Moment bei der Selbstverleugnung des Individuums und den damit verbundenen Leiden. Der kritische Gestus, wie er es nennt, ist ihm ein substanzieller Bestandteil der kategorialen Bestimmungen menschlicher Subjektivität und dient der Vermenschlichung sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Verhältnisse und damit einer längerfristigen Stärkung demokratischer Strukturen. Die besondere Aufgabe der kritischen des, der kritischen Intellektuellen besteht nach Holzkamp darin, im Vollzug der Kritik immer wieder bis an die ideologisch-politischen Grenzen der Arbeiterbewegung zu gehen. Aber diese Grenzen nicht zu überschreiten, das heißt, sich nicht von den kämpferischen Kräften der demokratischen Bewegung zu entfernen eine Gefahr, die Holzkamp zum Beispiel bei Adorno sieht, bei dem sich eine gewisse praxisferne, ja Praxisfeindlichkeit herausgebildet hat, so Holzkamp. In seinem Aufsatz zum Selbstverständnis des Intellektuellen schreibt Holzkamp, Innerhalb marxistischer Denkhorizonte bedeutet, dass anderweitige Intellektuelle, die sich durch ihr in Anführungsstrichen kritisches Bestreben von nichts und niemandem vereinbaren lassen wollen, bereits sind bereits von den bestehenden Herz Herrschaftsverhältnissen vereinnahmt. Sie finden sich durch ihren Individualismus unversehens als Parteigänger jener Kräfte, die jede praktische Kritik der Arbeiterklasse illegalisieren wollen. Denn es führt ein konsequenter Weg von der intellektuellen Attitüde des Undogmatischen zur Denunzierung und Ausgrenzung angeblicher Deto Dogmatiker bis hin zur Hinnahme oder Rechtfertigung ihrer politischen Verfolgung. Die Verknüpfung von Kritik und dem Streben auf Macht ist für orthodoxe Marxisten unabdingbar. Und dementsprechend sollen Argumente dann auch letztlich nach ihrer Durchsetzbarkeit gewogen werden. Eine solche Auffassung hält Adorno für ein Vorurteil. Seiner Meinung nach muss Kritik nicht konstruktiv oder positiv sein. Sie kann und muss gegebenenfalls im negativen und subversiven Verbleiben. Adorno schreibt, wer Kritik übt, ohne die Macht zu haben, seine Meinung durchzusetzen und ohne sich selbst der öffentlichen Hierarchie einzugliedern, der soll schweigen. Das ist die Gestalt, in der das Klischee von beschränkten Untertanenverstand in, in Deutschland formaler Gleichberechtigung wiederkehrt. Völlig undenkbar ist für orthodoxe Marxisten eine Situation, wie sie Adorno beschreibt, dass nämlich für einen Intellektuellen die unverbrüchliche Einsamkeit die einzige Gestalt werden kann, in der er noch Solidarität zu bewähren vermag. Vor einer vorschnellen Abhandlung der Machtfrage warnt auch Ute Osterkamp, wenn sie bemängelt, dass sich immer mehr die Auffassung einer kritischen Psychologie durchsetzt, die eine Fortschrittlichkeit des eigenen Denkens vor allem aus der Kritik an der traditionellen Psychologie versteht und die marxistischen Grundlagen als Selbstläufer betrachtet was dazu führt, sich durch die Kritik an den bestehenden Machtverhältnissen und Denkweisen bereits als über sie erhaben zu wähnen, sodass die eigenen Machtverhältnisse aus dem Blick geraten. Deshalb ist für Morten Nissen auch entscheidend, dass Marxisten der Versuchung widerstehen, sich selbst für die Guten zu halten, die keine Macht ausüben. Immer besteht die Notwendigkeit, das eigene Denken und Handeln auf seine Eingebundenheit in Machtverhältnisse auf die innerparteilichen hin zu überprüfen. Es besteht stets die Gefahr, dass kritische Erkenntnisse zurückgehalten werden. Wie kommt's? Um etwa die marxistische Überlegenheitspositionen nicht zu gefährden. Abonniert also meinen Kanal Leute und verschickt die Links zu bedenken ist aber auch, dass die scheinbare Offenheit in einer Diskussion der defensiven Absicherung eigener Positionen dienen kann. Man kann auch andere verstehen wollen, um sie besser kontrollierbar zu machen. Wie überhaupt äh, auch ein sich verständlich machen in manipulativer Absicht kann, geschehen kann und deshalb äh, äh, keineswegs frei ist von fragwürdigen Motiven. Manipulatoren dieser, Art können sich auch, Manipulatoren dieser Art können sich auch nachträglich in den eigenen Stricken verfangen und am Ende selbst den Unsinn glauben, mit dem sie versucht haben, andere zu ködern. Holzkamp betont, dass die kritisch-psychologische Begrifflichkeit nicht über Anpassungszwänge und Blickverkürzungen erhebt, aber es eben auch ermöglicht, sich zu ihnen bewusst zu verhalten. In diesem Sinn hat sich eine emanzipatorische Psychologie in der Anwendung der kritischen Methode auf sich selbst ständig in ihrer Authentizität in Frage zu stellen. Wirkliche Wissenschaft ist für Holzkamp ein nie abgeschlossener Prozess des Erkenntnisgewinns. Ein dauernder Kampf gegen Borniertheit, Oberflächlichkeit, Scheinwissen, ein permanentes Infragestellen des scheinbar Selbstverständlichen. Ein prinzipielles gegen den Strom schwimmen, vor allem gegen den Strom der eigenen Vorurteile. Oli Dreier bemerkt, dass Holzkampf ständig mit Umarbeitungen befasst war und nie zum Stillstand kam, weil ständig irgendwelche Umbauten in seiner, seiner Theoriebasis erforderlich wurden. An dieser Stelle stelle ich mir vor, wie der mittlerweile 120-jährige Holzkamp immer noch mit Scheinproblemen kämpft, die sich auf objektive Tatsachen zurückführen lassen. Holzkamp hat sich zwar, wie er selbst sagt, ungeheuer mit seinen Problemen beschäftigt, ohne allerdings auf das primäre Vorurteil zu stoßen, das alle seine weiteren logischen Überlegungen zur Makulatur macht so ihm am Ende nur noch der Glutkern einer moralischen Empörung als unbestritten bleibt. Leider hat trotz aller hehren Worte der Selbstkritik eine solche nicht dazu geführt, die unbegründete Annahme eines Gegebenen und den darauffolgenden folgenden Empirismus zu verhindern. Dazu war man dann doch zu sehr den herrschenden Mächten, sprich dem Objektivismus, verhaftet. Holzkant war der Ansicht, dass sich Verallgemeinerungen an raumzeitlichen Ereignissen bewähren. Deshalb war es für ihn nur logisch, dass Sachzwänge gegen Kritik immun und äh, vernünftiger Kritik enthoben sind. Kritik setzte für ihn Sachverhalte voraus und deshalb war es abwegig, Sachverhalte zu kritisieren. Für den Theoriekern der Sachverhalte galt, dass er dem Meinen und bloßen Dafürhalten entzogen ist und deshalb zu Recht Gehorsam fordert. Doch der feste und sichere Grund der Tatsachen hat sich leider als Sumpf, Sumpf, Sumpf, Sumpf, Sumpf herausgestellt in dem der Objektivismus versunken ist. Holzkamp nahm für sich selbst den Anspruch, immer ziemlich klar zu erkennen, inwieweit kritische Differenzierungen noch sachdienlich sind und wann sie überschüssig werden, wie er dazu sagt. Eine Kritik an den Gegebenheiten empirischer Tatsachen hätte er wohl eher als eine Demonstration privatistischer Eigenständigkeit betrachtet, also als etwas, das nicht nur machtlos, sondern auch sinnlos ist. Klaus Holzkamp ist deshalb im Grunde ein Paradebeispiel dafür, wie Selbstkritik trotz aufrichtiger Bemühungen kläglich scheitern kann. Welche Gründe zu Holzkamps Borniertheit in der Frage der Gegebenheiten geführt haben, darüber maße ich mir kein Urteil an. Da wäre wohl mit den Worten Graumanns eine kleine Psychoanalyse nötig, um dieses Rätsel aufzuklären. Applaus Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Idee, Wissenschaft eine Gesetzeswissenschaft ist, und ihre ideologische Aufgabe besteht darin, den Eindruck zu erwecken, dass sich Wirklichkeit in rational kontrollierbare Regelmäßigkeiten auflösen lässt, sodass im Prinzip alles logisch begriffen werden kann. Da macht marxistische Wissenschaft keine Ausnahme. Das objektive Wissen ist deshalb als Macht zu begreifen, mit der geherrscht und regiert wird weil es eine Allgemeingültigkeit liefert, der sich niemand entziehen kann. Jede Wissenschaft ist in diesem Sinn eine Machtwissenschaft. Es gibt tausend gute Gründe, um die Wissenschaft in ihrer objektiven Form abzuschaffen und damit auch alle staatstragenden Legitimationen von Macht, die darauf beruhen. Wissenschaft als zweckbezogene Praxis, die als Technik fungiert, ist nichts weiter als nützlich, aber in diesem Sinn auch wertvoll, aber auch eben nur in diesem Sinn. Sie liefert keine höheren Wahrheiten. Wer auf einer Wissenschaft beharrt, deren Wirken nicht von Anerkennung und Zustimmung in einem ethischen Sinn abhängt, so dass ein Anspruch auf eine überindividuelle objektive Geltung erhoben wird, ist selbst Teil eines Machtapparates, egal wie sehr man sich auch den Machtmissbrauch auf die Fahnen geschrieben hat. In diesem Sinn ist ähm, auch die Logik als Technik zu betrachten, als Mittel zum Zweck, ist Normwissenschaft und als Lehre des folgerichtigen und widerspruchsfreien Denkens nicht weniger ein Teil der Ethik. Holzkamps Versuch, wie der aller Rationalisten, die logische Allgemeingültigkeit als übergreifende menschenverbindende Vernunft mit Wahrheitsanspruch zu retten, muss, um es mit den Worten von Peter Mattes zu sagen, als linker Konservatismus verurteilt werden. Holzkamp beklagt an einer Stelle, dass die Unklarheit und Verworrenheit in den Köpfen allemal den Herrschenden dient. Leider hat er es selbst zeitlebens nicht geschafft, sich von einer solchen Unklarheit und Verworrenheit zu befreien. Als Objektivist war er dazu verdammt, seine Existenz in einem endlosen Labyrinth gegenseitiger Behauptungen zu fristen wie es Heinrich Bremse einmal genannt hat. Ein solches Labyrinth aus objektiven Irrewegen kann es aber nur deshalb geben, weil Menschen dem Wahn verfallen, dass eine logisch allgemeingültige absolute, wertfreie, neutrale Wahrheit möglich ist, der dann notwendigerweise gefolgt werden muss. Und zum allerletzten Schluss möchte ich den äh, Gedanken, Schlussgedanken aus dem Editorial, einmal schon erwähnten Editorial der Piranha -Sonder Sonderausgabe zitieren, das Gegebene kann nur in dem Maß überwunden werden, in dem es begriffen wird. Wird ein solches Gegebenes als Erkenntnis theoretischer Anfang akzeptiert, dann ist von vornherein jeder wirklich kritische Ansatz verbaut, der auch die Denkstrukturen auf den Prüfstand stellt. Ein Gegebenes in einem empirisch-wissenschaftlichen Sinn gibt es nicht. Und wer das begreift, hat sein Denken radikal und fundamental verändert. Mit diesem Begreifen rückt auch das Subjekt in seiner Intentionalität in eine theoretisch wie praktisch prinzipiell vorrangige Stellung. Und das ist eine andere, ganz andere Geschichte. Nicht zuletzt wegen grundsätzlicher logischer Widersprüche wird bei Holzkamp um das Subjekt immer bloß herumgeeiert und viel versprochen. Aber letztlich kommt es nicht darauf an, denn das denn das einzelne Individuum ist machtlos und darum bei Holzkamp irrelevant. Was zählt, ist die Allgemeinheit und damit die Mehrheit oder eben die Macht, die allein etwas verändern kann. Da sind mir die autoritären Marxisten fast schon lieber, denn die sagen wenigstens klipp und klar, dass sie mit der Freiheit nichts am Hut haben. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Und das war's.